Hi! Normalerweise ist es so, dass die Eltern nur das Beste, das Gute für ihre Kinder wollen, weshalb wir ihnen auch gehorchen sollten. Aber wenn sie mal nicht das Gute für uns wollen, dann ist es auch nicht gut, auf sie zu hören. Also in der Bibel steht ganz klar, gehorcht euren Eltern, aber es steht noch mehr, sollen ihnen, ihnen im Herrn gehorchen und die Eltern werden auch gleich danach aufgerufen, die Kinder so zu erziehen, wie Gott es möchte. Und die Kinder richtig zu erziehen bedeutet, für sie das Gute zu wollen. In Liebe zu handeln. Und das bedeutet in erster Linie zu schauen, was die Kinder wirklich brauchen. Nicht unbedingt, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Es ist halt immer wichtig, in welchem Geist man was macht. Macht man es immer im guten Geist, in der Liebe oder macht man es aus... Egoistischen Gründen, aus einem Begehren raus, was einem eigentlich nur schadet, anstatt dass es einem wirklich nützt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich aus der Schule draußen, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte und ich soll dann halt einfach arbeiten gehen, damit Geld da ist. Und dann habe ich halt angefangen, eine Arbeit zu machen. die mich so fertig gemacht hat, die hat mich seelisch wirklich kaputt gemacht. War so schlimm für mich. Ich habe es nur fünf Wochen lang ausgehalten. Mir ging es so dermaßen schlecht, dass ich gekündigt habe. Und ich hätte eigentlich noch eine Woche arbeiten müssen, aber ich habe dann zu Gott gebetet, bitte mach, dass ich nicht arbeiten muss. Es war so schlimm, also die Arbeit hätte mich wirklich ins den getrieben. Und Gott sei Dank wo ich auch angerufen von Arbeitgeber, dass die Woche, die ich eigentlich noch hätte arbeiten sollen, dass die ausgefallen ist, weil die Nachtschicht gestrichen wurde. Also es war wirklich die Erlösung für mich. Als ich meinen Eltern sagte, dass ich nicht mehr dort arbeiten möchte, meinem Vater, ja, ich soll weitermachen, obwohl es mir so schlecht geht. Meine Mutter meinte dann auch, ja, ich könnte ja Medikamente nehmen. Was sie halt nicht erkannt haben, ist, dass es mir halt wirklich seelisch richtig schlecht ging und Medikamente hätten nichts geholfen. Also sie haben nicht das Beste für mich gewollt, sondern sie haben einfach nur auf was anderes geschaut. Dass halt eben, dass ich Arbeit habe und dass halt Geld reinkommt. Und wir sollen nicht für Geld arbeiten, sondern für die Liebe, wir sollen das tun, was Gott für uns vorgesehen hat. Und Gott möchte nicht einfach, dass wir für Geld schuften. Also wir hatten zwar wenig Geld, aber wir waren immer versorgt, also Gott hat uns immer versorgt. Also es war nicht nötig, dass ich einen Vollzeitjob hatte, der mich seelisch kaputt macht. Auf der Arbeit ging es mir so dermaßen schlecht, es hat mich nicht innerlich kaputt gemacht. Es war das erste Mal, dass ich Depressionen hatte. Medikamente helfen gegen Depressionen nicht. Sie können nur das Leid lindern. Ich weiß, Depressionen sind eine Anzeichen dafür, dass es der Seele schlecht geht. Und solange die Seele nicht das bekommt, was sie wirklich braucht, wird es ihr immer weiter schlecht gehen. Medikamente können da nicht helfen. Und in dem Fall hat es meine Seele gebraucht, dass ich aufhöre, das zu tun, was meiner Seele schadet. Aber genauso kann Depression auch daher kommen, dass wir etwas tun, was uns zwar irgendwie glücklich macht, aber trotzdem leer zurücklässt.